Im folgenden Interview sprechen wir über die Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen, darüber, wer sie ausrichtet und was sie umfasst. Aus Sicherheitsgründen wurde dieses Interview mit unseren Stimmen neu aufgenommen. Ich bin nun hier mit einem Genossen aus der support bewegung Wir werden über die baldige Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen sprechen. Zuallererst, wann wird sie sein und worum geht es dabei? Hi. The week of solidarity. Hi, die Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen findet vom 23. bis zum 30. August dieses Jahres statt. Es ist eine Aktionswoche voll mit verschiedenen Events, die einen Fokus auf unsere anarchistischen Genossinnen in allen Teilen der Welt legen soll. Das ist nicht das erste Mal, dass diese Woche stattfindet. Wie ist sie entstanden und wer richtet sie aus? Die Woche wurde vor etwas mehr als einem Jahr im Rahmen gemeinsamer Bemühungen verschiedener Anarchist Black Cross Gruppen rund um den Globus ins Leben gerufen. Das Problem, das wir damals erkannten, war einerseits die Existenz ganz verschiedener Solidaritätstage, die sich jeweils auf unterschiedliche Gefangene konzentrierten. Andererseits ist es aber auch so, dass an Solidaritätstagen für politische Gefangene Anarchistinnen häufig von Menschenrechtsgruppen ausgenommen werden, aufgrund der ihnen zu Last gelegten Taten. In der Folge entschieden wir, eine Woche zu haben, wo Menschen verschiedene Aktionen organisieren können, um speziell an die anarchistischen Gefangenen zu erinnern. Die Woche wurde im Gedenken an Sacco und Vanzetti ausgewählt, die am 23. August 1927 hingerichtet worden waren. Aktuell wird die Woche von zahlreichen ABC-Gruppen, von Gruppen, die eine Abschaffung der Gefängnisse fordern, sowie von Solidaritätsgruppen beworben. Im letzten Jahr gelang es, überall auf der Welt Events zu organisieren, nicht nur durch ABC, auch durch andere Gruppen. Trotzdem, warum bezieht ihr euch nur auf anarchistische Gefangene und nicht auf Gefangene im Allgemeinen oder politische Gefangene? Wie ich bereits erwähnte, werden viele AnarchistInnen von Menschenrechtsgruppen nicht als politische Gefangene betrachtet. In der Folge bleiben sie ohne Solidarität, wenn es um die Unterstützung von politischen Gefangenen geht. Diese Woche konzentriert sich auf das Thema der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen und nicht auf alle anderen Gefangenen, weil wir die Bedeutung dafür betonen wollen, unsere Genossinnen zu unterstützen. Denn in manchen Fällen neigen wir dazu, die einzelnen Personen in unserem Kampf gegen das große Übel zu vergessen. Hast du einen Überblick, wo es überall auf der Welt anarchistische Gefangene gibt und könntest du einige Orte nennen? Well, it is hard to mention all of them. Es ist natürlich schwierig, alle Orte zu nennen. In vielen Ländern, wo es Anarchistinnen gibt, gibt es auch Gefangene. In vielen europäischen Ländern gibt es anarchistische Gefangene. Sowohl Nord- als auch Südamerika sind für die Repression gegen Anarchistinnen bekannt. Nicht viele bekannte Fälle von Repression gegen Anarchistinnen gibt es in Asien und Afrika. Das hat zum Teil mit Sprachbarrieren zu tun, zum anderen aber auch damit, dass die anarchistischen Ideen zurzeit dort nicht besonders stark vertreten sind. Vor kurzem gab es noch einen Hungerstreik unter anderem von anarchistischen Gefangenen in Mexiko. Gibt es andere dringende Fälle zur Zeit, von denen du weißt? Das hängt davon ab, was du als dringend begreifst. Thomas Meyer-Falk wird beispielsweise in Deutschland so lange im Gefängnis sitzen, wie der Staat es will. Das wäre für mich in jedem Fall ein dringender Fall. Je tiefgehender du dich mit der Situation unserer Genossinnen befasst, desto eher kommst du an einen Punkt, wo du feststellst, dass der Kampf überall erforderlich ist. Aber nicht, um deine Kraft auf alles und alle Orte zu verwenden. Wir sollten zumindest so viel wie möglich in unseren eigenen Regionen unternehmen. And everywhere we can, do at least as much as possible in our own regions. Wie können Gruppen oder Personen mitmachen? Ist Material verfügbar? Groups can get in touch with local ABC-Collectives. Die Gruppen können mit ABC-Gruppen vor Ort in Kontakt treten. Vielleicht ist bereits etwas geplant und es wird noch Unterstützung benötigt. Anderenfalls könnt ihr natürlich einfach selbst etwas organisieren. Am Ende der Woche möchten wir alle Infos zu den Events sammeln und gemeinsam auf unserer Website veröffentlichen tillallafree.noblogs.org Dort könnt ihr auch Werbematerial finden für eure eigenen Events. Ihr könnt uns auch eure Sachen an unsere E-Mail schicken: tillallafree@riseup.net und wir werden es auf der Website mit veröffentlichen. At And we will add it to the website. Irgendwelche letzten Worte? Mit dieser Woche möchten wir noch einmal betonen, dass für uns als Anarchistinnen Solidarität eines der wichtigsten Themen ist. Wir werden unsere Genossinnen weder vergessen noch aufgeben.